Malie und ich werden jetzt hier reingehen ins Bundesamt für Migration äh, und Flucht in die Außenstelle Dresden und werden im Rahmen der normalen Geschäftszeiten jetzt äh, versuchen, einen Gesprächstermin zu bekommen. Äh, das läuft unter dem Namen äh, Sachstandsnachfrage und wir hoffen und gehen davon aus, dass wir heute hier eine belastbare Antwort bekommen, wie der Stand des Asylverfahrens ist. Joma Ali ist mittlerweile im dritten Jahr seines Asylverfahrens einer der wenigen wirklich krassen Altfälle. Und wir vertrauen eigentlich darauf, dass die Zusage des Bundesinnenministers, dass diese Altfälle alle bis zum Frühjahr 2017 abgearbeitet sein werden, auch auf Jomal Ali zutrifft.